Herzlich willkommen als weiterer Künstler bei der Friedensbaumstiftung. Vielen Dank, dass du uns mit deiner ja, wunder, wunderschönen Kunst unterstützt. Und du hast dir was ganz Besonderes einfallen lassen für die Friedensbäume. Und magst du uns da mal was erzählen dazu? Ja, danke erstmal und ich heiße dich herzlich willkommen in meinem wunderschönen Atelier hier in meinem wundervollen Atelier, die Berührung zwischen den Engeln und meiner Arbeit, den Friedensbäumen, eurer Arbeit, ist, denke ich, so zum höchsten Wohle. nämlich es geht um die Menschen, die die Geschicke hier auf unserer Mutter Erde bestimmen und ihre eigenen Geschicke bestimmen und das ist bis jetzt, nicht unbedingt zum Wohle aller Geschehen, sondern eher auf Ausbeutung, auf Neid, auf Missgunst, schauend und das ist etwas, womit wir hier nicht glücklich geworden sind in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden und uns geht es beiden darum, wie vielen anderen Menschen auch, das volle Potenzial, unser göttliches Potenzial zum Ausdruck zu bringen, so wie die Bäume, wenn sie wachsen dürfen, wenn sie gedeihen dürfen, wenn sie wirklich sich in ihrer Pracht entfalten dürfen, so ist es ein Vorbild letztendlich auch für uns, uns voll zu entfalten, voll auszubreiten, in der Kraft zu stehen von unserem eigenen Potenzial. Da brauchen wir nicht auf einen anderen Baum gucken oder auf einen Grashalm oder auf ein Gänseblümchen als Baum. und sagen, so, Oh, die ist gut oder möchte ich auch oder so. Nein, es geht um unser Potenzial. Wenn wir in der Kraft stehen, sind wir genauso Kanal wie die Bäume auch, die die Energie von oben nach Mutter Erde und von Mutter Erde wiederum nach oben lenken, als göttlicher Kanal dastehen, wie jeder einzelne Baum, so auch jeder einzelne Mensch. Und dann haben wir Kraft, dann haben wir Frieden, dann haben wir gegenseitige Begeisterung, Befruchtung. Jeder kann sich über jeden freuen, weil jeder etwas zu schenken hat, wie in der Natur. Und du hast ja auch eine starke Resonanz zu den Engeln. Wie kam das? Von Geburt her würde ich sagen. Der Name ähm, Michael hat sicherlich viel mit auf den Weg gebracht. Und, äh, ich habe einfach immer wieder gemerkt, ohne meine Schutzengel, da wäre das Leben schon ganz gut zu Ende gewesen, bei dem, was ich alles angestellt habe und wie ich gern über Grenzen gegangen bin. Und vor allen Dingen nie, fast nie, Grenzen, gesellschaftliche Grenzen oder welche mir vorgesetzt wurden, einfach so akzeptiert habe, sondern immer geschaut habe, ist das wirklich eine Grenze, die sinnvoll ist? Oder ist das eine Grenze, die ich selbst zu bestimmen habe? liegt ich das in meiner Verantwortung? Und äh, insofern gehe ich da über die Grenzen rüber, um zu schauen, wie ist das, wenn man rübergeht? Und manchmal ist das ein bisschen gefährlich gewesen. Und da haben die Engel immer gut auf mich aufgepasst. Also du hast den Kontakt zu den Engeln tatsächlich schon seit deiner Kindheit? Ich habe den Kontakt zu den Engeln zu meiner Kindheit und auch zu den Naturwesenheiten ich dass mein liebster Aufenthalt die Natur war, mein eigener Garten war, den ich schon als Kind anlegte und pflegte und mit jedem Hühnchen früh sprach, bevor ich in die Schule ging oder später in die Arbeit. Und das hat mir immer ganz, ganz viel Kraft gegeben. Und Zuversicht und Vertrauen habe ich in den Menschen nicht so gut gefunden. Wie entsteht ein Friedensengel jetzt zum Beispiel? Wie, wie, wie kam das zustande? Da muss ich ganz kurz noch den Hofjubilier der geistigen Welt erklären, weil ich möchte es gerne. Meine Familienwurzeln, seit Mitte vorletzten Jahrhunderts, der Anfang vorletzten Jahrhunderts, kommen aus der Hofjubilierstradition. Das war für mich immer eine große Belastung, weil ich davon nicht so viel gehalten habe, von dem, was in der Tradition so auf mich geschwappt ist und an Geschenken für mich bereit war, bis ich denn dann diese durch drei Jahre Arbeitsniederlegung und Kontemplation letztendlich diese Ausrichtung fand. Und äh, ich, ich bekomme Bilder. Also ich bekomme einerseits Kunden, ich nenne sie Engel, geschickt, die mir Aufgaben stellen, äh, wo ich einfach merke, das ist aber ganz schön extrem, äh, speziell, aber ich kann sie lösen und sie bringen mir Spaß. Ähm, und das zweite ist, ähm, ja, ich kriege Bilder, ich kriege Bilder, fertige Bilder von Schmuckstücken zum Beispiel oder von den entsprechenden Text-Channelings zu den Botschaften dazu und dann weiß ich, es ist zu tun. Und nachdem ich das begriffen hatte, wie das Ganze funktioniert, dass ich also als Kanal praktisch hier dienen kann, wenn es denn dann sein soll, und ich gedacht, okay, oh, ja, passt doch. Was gibt es Größeres als für die Engel, für die geistige Welt, für die heilige Geometrie, für die Menschen zu dienen und zu vermitteln und wirken zu dürfen? Wundervoll. Und so kam es auch zu den Friedensbaumengeln, die Intuition, als wir uns begegneten, und ich merkte eigentlich, machen wir in gewisser Weise was sehr ähnliches auf unterschiedlichen Zugangsebenen und in unterschiedlichen Ausdrucksformen. Das zeigen auch die Farben, mit denen wir arbeiten. <lacht> und, ähm, ja, und ich bekam Bilder dazu und habe dir das irgendwie vorgeschlagen und du warst gleich sehr berührt davon und so läuft es. Jetzt mit den Engeln, die ja hier so wunderbar präsentiert sind, die gibt es ja in allen regenbogen Chakrenfarben und auch die Engel sind mit diesem lebendigen friedensbaum verbunden. Genau, darum geht es. Also Die Engel letztendlich sind ja Energieform der geistigen Welt, also der nicht sichtbaren Sphäre, genauso wie die äh, Wesenheiten der Bäume, die sogenannten Devas üblicherweise, ja, auch die Geistkörper der Räume sind, also auch aus der nicht sichtbaren Welt oder für die meisten Menschen nicht sichtbaren Welt. Und natürlich gehört das zusammen. So, und sie sprechen die gleiche Sprache, bloß zu unterschiedlichen Wesenheiten. Sie stehen zu unterschiedlichen Wesen. Und natürlich, so wie es dir ging mit deinem Engel jetzt oder geht, so ging es mir mit dem allerersten Engel, der entstanden ist, dem Herzengelmotiv mit einem Segnungstropfen. Als ich es ausprobierte, kann ich das nur Schmuck umlegen, ja, nett weglegen, auch egal oder so halt ein Schmuckstück. Und den legte ich um, weil ich dachte mal gucken, wie sich es anfühlt. Dachte, fühlt sich richtig gut an. Leg das weg, denkt es erledigt ja. Ist ja komisch fühle mich das erste Mal nackig. Also richtig komplett nackig, verwundbar und so weiter. Und dieses Herzenge-Motiv, was ich da gerade anspreche, das war ein Schutzengel-Motiv. Deswegen fühlte ich mich ohne dem plötzlich nackert. so Also es ist wirklich ein ganz spürbarer, wie du sagst, hochenergetisch kraftvoller Schmuck, den ich ja deswegen auch Seelenbegleiter nenne, weil ganz genau passt wie so ein Tresorschlüssel zu den Träger. Hm. Und deswegen werden die Stücke auch einzeln gemacht. Sie entstehen jetzt nicht unterstückweise in irgendwo, sondern einzeln hier. Da haben wir jetzt quasi auch einen richtigen Schmuck, den man im Alltag eben auch tragen kann und damit auch mit dem Friedensbaum-Netzwerk verbunden ist. Genau, das ist Schmuck, der dazu gemacht ist, tagtäglich oder sogar Tag und Nacht getragen zu werden bei allem was du zu tun hast oder auch wenn du nichts zu tun hast gerade nachts wirkt er besonders gut weil unser Geist frei ist und nicht abgelenkt ist und blockiert ist und genau das ist der permanente Begleiter oder ich kann auch mit meditieren oder energetisieren was ich auch immer möchte sehr vielseitiger Begleiter meine abschließende Frage immer Ganz gern auch für unsere Zuhörer. Hast du noch ein Zaubermittel, wie du immer wieder in diesen inneren Frieden auch kommst, was alltagstauglich ist, vielleicht? Es sind zwei Sachen. Einmal greife auch ich auf die Schmuckstücke, die Seelenbegleiter zu, die ich für mich habe, entstehen lassen dürfen. Und das zweite ist Meditation. Immer wieder. Auch mein Herz vertrauen, immer wieder an die Liebe anbinden, immer wieder in mich selbst reinhören, äh, auch Selbstliebe gelten lassen. Und ja, und es wird immer größer. Und es gibt immer mehr Kraft. Und das ist dringend nötig bei den ganzen Herausforderungen, die so an die Haustür klopfen. Wunderbar. Vielen Dank auch noch für deinen Tipp. Und ja, bis gleich. It's to now Namaste. Namaste. Mm -hmm.